Es ist die Geschichte eines Schweizer Bergflugzeuges, der SB-2 Pelikan. Entwickelt wurde er in den 1940er Jahren an der ETH Zürich und, aber lassen wir diesen Teil der Geschichte von den eigentlichen Protagonisten erzählen. Markus Frei baut Modellflugzeuge und will den Pelikan wieder zum Leben erwecken, während Kuno Groß ein Buch über das abwechslungsreiche Leben des Flugzeuges schreibt. Beide starten am selben Punkt bei der Konsultation desselben Quellenmaterials. Bei meiner Recherchen gehe ich meistens immer gleich vor. Ich so viele Informationen und Unterlagen von dem jeweiligen Flugzeugtyp zu bekommen, wo mir in den Bau sehr viel erleichtert. Das Hochschularchiv hat mir so weit weiterhelfen. Die Unterlagen, die ich gefunden habe, haben sie mir einscannt und in digitaler Form zur Verfügung stellen können damit ich sie noch via CAD eigentlich meine Pläne können erstellen und so meine Teile auf der CNC Fräsmaschine können ausfräsen. Was ist faszinierend am Modellbau? Es ist einfach die vielseitigen Facetten, es ein kreatives Bauen bei schlechtem Wetter, das, was man gemacht hat, das erproben. Und vor allem eben auch um Leute herum sein, das Gesellschaftliche, wo man mit anderen Leuten sein Hobby teilen und einfach Zeit miteinander verbringen. Wie kommt man darauf, über den Pilatus Pelikan ein Buch zu schreiben? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn man sich für die Flugzeugfirma interessiert, um die, Flügerei, die historische Fluggeräte in der Schweiz, dann kommt man zwangsläufig irgendwann auf, auf ein seltsames Flugzeug, das die Flügel nach vorne hat, und das ist der Pelikan. Wenn man dann etwas sucht, man nichts über das Flugzeug. Es sind ein paar wenige Ziele, die wiederholen sich immer wieder. Und das, das macht einfach neugierig, ob es da irgendetwas mehr gibt. Das Hauptaugenmerk bei meiner Recherche ist nicht nur, es ist nicht nur das Flugzeug, wie es gebaut wurde, sondern wir haben das Ganze interessiert. Der Kontext, was sind das für Leute? Gewesen, was, was hat man eigentlich damit wollen? Welle erreichen? Hat man es geschafft? Hat man es nicht geschafft? Was waren die Schwierigkeiten, die Herausforderungen und, und wie hat man das gelöst? Ich habe eigentlich schon lange mit der Recherche angefangen, schon sehr weit, da bin ich plötzlich mal auf den Markus gestossen im Zusammenhang mit dem Delikan Und das, im ersten Moment war das ein Schock, weil ich dachte, jetzt ist noch jemand anderes am gleichen Projekt dran. Äh, Innerhalb von zwei Minuten Nachdem er ein SMS geschrieben hatte, hat er sich bereits gemeldet und dann hat sich schnell herausgestellt, dass er nicht das Buch schreibt, sondern ein Modell bauen will. Und seither sind wir in, in regen Kontakt und können es auch ergänzen. Markus und Kuno unternehmen nun die nächsten Schritte. Doch wie für die damaligen Konstrukteure stellt der Pelikan auch die beiden vor außergewöhnliche Herausforderungen.